Willkommen zu Poetry Corner, ein Gedicht pro Woche. Dies ist Folge 4 der dritten Staffel und sie trägt den Titel Winterspiele. Winterspiele ist eine Podcast-Premiere und wird in der Kategorie Kindergedichte erscheinen. Ja, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Auf meiner Internetseite www.poetrycop.de habt ihr die Möglichkeit, in meinen Gedichten zu stöbern und auf meine sozialen Kanäle zuzugreifen. Außerdem könnt ihr dort natürlich den Podcast abrufen und, wenn ihr wollt, dafür spenden. Ich wäre auch sehr froh, wenn ihr diesen kleinen Podcast hier auf einer Plattform eurer Wahl abonnieren würdet und ihn dort dann auch vielleicht bewertet. Wie versprochen habe ich mal wieder ein Kindergedicht geschrieben. Also holt eure Kinder vors Rohr, hier kommt Winterspiele. Winterspiele Vielleicht ist es dieses Jahr so weit und der Winter trägt sein weißes Kleid. Dann hält es uns nicht mehr im Haus. Wir wollen in den Schnee hinaus. Die Schlitten gleiten den Hang hinunter, sausen mit uns den Berg herunter. Die Schlittschuhe an den Füßen gleiten wir über den See und bauen einen Mann aus Schnee. Dicke Jacken und warme Mützen können uns vor der Kälte schützen. Wenn dir ein Schneeball an den Hinterkopf kracht, bist du mitten in einer Schneeballschlacht. Fallen endlich wieder die weißen Flocken, wollen sie uns schnell ins Freie locken. Vielleicht geschieht es ja in diesem Jahr, was früher ganz gewöhnlich war. Die Älteren unter euch werden sich ja sicher noch daran erinnern, dass wir früher tatsächlich in jedem Jahr Schnee hatten. Da waren Schlitten noch eine Anschaffung wert, weil man sie halt jedes Jahr wieder brauchte. Ich kann mich selbst an viele schöne Winter erinnern, in denen wir draußen herumtollten und im Schnee spielten. Leider hat der Klimawandel das alles zunichte gemacht. Es schneit nur noch selten und dann auch nur wenig ergiebig. Das freut zwar die Autofahrer, aber die Kinder hätten sicher auch gerne die Gelegenheit, mal so richtig den Schnee zu nutzen. Daran sollten wir vielleicht alle denken, bevor wir wieder in den Billigflieger nach Mallorca steigen. Ja, das war die heutige Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und äh, hoffentlich auch euren Kindern. Und äh, ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Woche wieder dabei seid, wenn es das heißt Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, habt viel Spaß, habt schöne Tage und vor allen Dingen bleibt gesund. Ich bleibe bis dahin, euer Thorsten. Ciao. All uh right. -huh.